Für die Kalkulation eines Produktes in einem Mehrproduktunternehmen nutzen wir die Zuschlagskalkulation. Wir listen zunächst die Einzelkosten auf. Materialeinzelkosten 75 Euro, Fertigungseinzelkosten 1,75 Stunden a 36 Euro, Maschinenstundensätze von 1 x 31,60, 1,5 mal 40 und 0,25 mal 17 €. Jetzt addieren wir die Gemeinkosten mit den zuschlag setzen, 10 Materialkostenzuschlagsatz auf die Materialeinzelkosten, 40 Fertigungsgemeinkosten Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz auf die Fertigungseinzelkosten, wir errechnen die Herstellkosten aus Material- und Fertigungskosten, auf diese Herstellkosten kommen 5 Vertriebsgemeinkostenzuschlag und 15 Verwaltungsgemeinkostenzuschlag. Wir rechnen die Beträge aus, erhalten Herstellkosten von 229 Euro und Selbstkosten von 274,80 Euro.